Ja, die haben sich gerade einen Witz erzählt auf jeden Fall und lachen. Ich würde sagen, das Pferd wert. Warnung vielleicht auch ausstoßen, weil die so ein bisschen die Zähne zeigen. Ich bin kein Pferd und weiß da keine Antwort drauf. Die sind vielleicht auch kurz vorm Niesen gerade. Kann das sein? So Ach, das ist das, weil das es sind ja echt keine komisch. Halten. Ich vermute, dass die irgendwas sehen, aber. Ich habe sonst kein, keine Idee, muss ich sagen, dafür bin ich, ich auch kein Pferde. Ich habe eine Idee, die sehen mich irgendwo <lacht> und sind sehr freudig, glaube ich. Soll ich auflösen? Ja, gerne. Die Lösung ist, die Pferde flemen. das bedeutet, die sind geil auf ihre Stuten. Ach was? Oh. Ich habe hier eine rote Schleife, wofür benutzt man die denn bei einem Pferd? Als Preis vielleicht? Ist das äh, diese Siegerplakette irgendwo hier, oder? So da, so würde ich die hinpacken. Das trägt man im Schweif des Pferdes. Am Schweif. Ja, dann glauben wir das erstmal auf jeden Fall. Vielleicht mögen Hengst du Rot. <lacht> Keine Ahnung. Was schön aussieht. Naja, ich habe ja auch ein Haargummi, ne? Ja, deshalb. Vielleicht um den etwas zusammenzuhalten, den Schweif. Aber eine andere Idee hätte ich nicht. Und damit die Reiter wissen, das Pferd, dem komme ich mal nicht zu nahe, kriegen die eine Schleife in den Schweif. Das ah, okay. Ich möchte gerne, dass du mir zu Hause eine Schleife bindest, die werde ich dann tragen. So lange haben wir gewartet, so viele Jahre und jetzt darfst du mich an der Leine führen. Es gibt einen sogenannten Pferdeknoten. Wenn sie den jetzt ausprobieren müsste, wie würde das dann bei ihrer Frau aussehen? Darf ich das sagen, wie das bei meiner Frau aussieht? bescheiden. Ich hätte lieben gern was anderes gesagt, aber ich bleibe bei bescheiden. Sie, wollen Sie mal ausprobieren, wie ein Pferdeknoten aussieht? Das ist ja noch nicht der fertige Pferdeknoten. Nee, ich habe gar keine Vorstellung. Also kann ich, kann ich auch gar nicht sagen, wie das aussehen würde. Aber ich würde meine Frau so verknoten, dass sie sich halt nicht mehr bewegen kann. Weil das wird ab und zu oder ist ab und zu mal ganz richtig. Sie Nur sehen, so? meine Frau schon dabei. So, ich habe dich jetzt entsprechend verknotet und ich habe eine Bitte. Können Sie sie mal für eine halbe Stunde festhalten? Ich gehe ein bisschen spazieren.